Meine Damen und Herren, ich eröffne die Sitzung, ich stelle die Beschlussfähigkeit des Hauses fest. Es wird heute warm, es ist avisiert worden, deshalb bitte ich um friedliche Beratungen. Die Tagesordnung sind die Punkte 8 bis 24, 26 bis 31, 33 bis 39, 41 und 63 bis 67 offen. Es ist eingegangen, verteilt, der dringliche Entschließungsantrag der Fraktion Die Linke betreffend für eine gut ausgebildete bezahlte Polizei statt immer mehr Wachpolizisten. Drucksache 193511. Drucksache wird allgemein bejaht. Dann wird der Entschließungsantrag Tagesordnungspunkt 72 und nach der aktuellen Stunde altes Verfahren, rufen wir auf und ohne Aussprache abstimmen. Außerdem Eingegangen verteilt, Dringlicher Antrag der Fraktion der CDU und BÜNDNIS 90DIE GRÜNEN betreffend erneuerbare Energien weiter ausbauen und Einbeziehung Hessens in ein Netzausbaugebiet verhindern, Drucksache 19, 12. Auch hier wird die Dringlichkeit bejaht. Es gibt Top 73 und kann mit 36 zu diesem Thema aufgerufen werden. Allgemeine Zustimmung. Wir tagen heute bis 18 Uhr. Eine Mittagspause von einer Stunde. Wir beginnen mit den Aktuellen Stunden. Tagesordnungspunkte 66 und 67 werden in der Reihenfolge getauscht. Warum auch immer, ist immer egal. Nach der Aktuellen Stunde geht es mit dem Tagesordnungspunkt 36 weiter. Es fehlt heute entschuldigt der Herr Ministerpräsident bis 10.45 Uhr. Bitte? Aha. Und Herr Staatsminister Boris Rhein, bis 15 Uhr. Heute Abend im Anschluss an die Plenarsitzung kommt der Hauptausschuss im Sitzungsraum 501a zusammen. Dann haben wir was zum Fußball, meine Damen und Herren. Okay. Gestern Abend gab es ein interessantes Spiel unserer Elf gegen die Finanzamtsvorsteher Hessens. Und unsere Landtagself hat in einem Spiel so viele Tore geschossen wie die deutsche Nationalmannschaft in der gesamten Vorrunde. Ja. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der SPD Ich habe allerdings auch zwei bekommen. Aber wir haben 3 zu 2 zwei gewonnen. Zweimal Simon Brun und das Siegestor, so kann man sagen, Markus Bocklet. Immer wieder, immer wieder erstaunlich, was passieren kann, wenn man angeschossen wird. Also, Aber der Höhepunkt, Markus, verstehst das. das passiert ja öfter. Der Höhepunkt waren allerdings die beiden Torleute, meine Damen und Herren. Dass der Mark Weinmeister im Tor der Landtagself steht, das wissen wir schon und wir leiden seit einigen Jahren darunter. Ja, wir sind schon, wir sind aber bei ihm, im Geister. Aber auf der Gegenseite, meine Damen und Herren, stand gestern Abend unser Finanzminister Thomas Schäfer im Tor. Er hat es ja schon einmal getwittert. Wir wissen jetzt alle, warum die Tore so breit sind, über sechs Meter und zwei Meter noch was. Damit der Thomas Schäfer und der Mark Weinmeister reingehen. Der Thomas Schäfer hatte, ich soll ausdrücklich darauf hinweisen, das hat mir die Priska Hinz gesagt, Thomas Schäfer in einem besonders aparten grellgrünen Dress. Also. und Horst Klee hat mir mitgeteilt, Schäfer-Weinmeister erinnerte ihn an die 50er-Jahre, Turek-Herkenrath. Es oh, oh. Das waren mir jetzt alle weiteren Bemerkungen. Ich hätte noch einige auf Lache. Aber wir wollen, ja, wir wollen ja großartig weitergehen. Unserem Coach, wie immer, unserem Freund Decke, herzliche Gratulation herzlichen Dank. Und da wir ja für ganz Deutschland stehen, wünschen wir auch unserer Mannschaft am Sonntag gegen die Slowakei einen Sieg. Das ist wohl klar. Ne? So, das lange. Ja, ja, ja, ja, komm, komm, komm.